Das wäre die Palm. der jüngste Blätter von den Palmen, die frisch noch, die noch nicht aufgegangen ist. Das muss von einem Rabbinat mit Zertifikat, dass es wurde geprüft und kontrolliert und von einer Rabbiner mit einem Stempel, dass er das Land Israel verlassen noch und eine strenge Kontrolle, so dass man sich darauf verlassen. kann. Das ist koscher und auch das religiöse Vorschriften. Gehört zu der Zitrusfamilie aber, aber weder ein Lemon oder eine Zitrone, es ist eine völlig eine ganz andere äh, Frucht. Also wir sehen da vier verschiedene äh, Sorten von Pflanzen. aus Die Palmen. Er vertritt die Familie die Palmen, die so bekannt in die Heilige Land. Also wir kennen die Dattelpalmen, wir kennen verschiedene Palmen. Und er sollte für diese Bund, diese Strauß, er vertretet die Familie die Palmen, diese Edel, und ist eine sehr feine, eine, aus, die, aus die, wie gesagt die Familie die Zitrus, aber er ist, völlig keine, ist keine Zitrusfrucht, sondern er heißt eine Troge. Er vertretet quasi grundsätzlich die, alle Früchte des Landes Israel und besonders die Familie die Zitrusen. Die auch sehr bekannt in Israel, die Orangen, die, die, die Mandarinen und so weiter. Er ist eine sehr feine Frucht, er ist eine sehr seltsame und deshalb macht ihn so teuer, weil äh, leider ein normaler Baum produziert ganz weniger. Über 50 Prozent der wenigen Früchte, dass dieser Baum produziert, sind leider nicht koscher, weil entweder sind sie äh, mit Flecken oder sie sind nicht komplett, sie sind nicht vollständig, die Warze fällt, dann leider ist das automatisch nicht koscher. Und natürlich wie ganz religiöse Leute, sie achten darauf auf die Form, auf die Farbe. Es gibt unwahrscheinlich viele Gesetze und religiöse Vorschriften. Was ist eine komplett, was ist eine vollständig? Und das ist ein Schmuckstück. Es wird erstmal wie ein Diamant von den Leuten kontrolliert, mit einer Lupe. Aber er ist wirklich komplett vollständig. Und wie gesagt, wenn er vertrete die, die, die Familie die Palmen, er vertritt bei diesem Strauß die Früchte, aber besonders die äh, Zitrusfrüchte. Als Begleitung für diesen Strauß sehen wir wieder eine, eine ganz andere Flam äh, Pflanze. wird genannt Hadas. Hadas bedeutet Myrte auf Deutsch. Und er, nach meinem Wissen, vertritt mehr die Familie die Kräuter, die Gewürze die duftige Pflanzen, die zusammengebunden wird mit diesem Strauß und als allerletzte, der wirklich hatte wirklich hatte keine Vorteile, weder hat einen Duft noch keine Früchte. Er, er vertrete hier die ganz armseligen, die ganz einfacher, die bescheidene Pflanzen. Das sind die Bachweiden. Aber sieht man, dass da läuft die ganze Zeit eine Motto unsere Wasser gerade wir werden ab jetzt in unsere Gebete für die ganze Winterzeit werden wir uns beim jedem gebet, beim jedem jüdische gebet werden wir uns der Wunsch von Gott für die Winterzeit, wo es relativ kurz in der Heilige Land dass genug Wasser soll, weil um Gottes will, wenn es wäre leider eine trockenes Winter, das bedeutet in die nächste Sommer bleibt das Heilige Land dürre und trocken und deshalb, Übernehmen wir als Schätzung dieses Zeit die ganze Pflanzen, die miteinander verbunden und besonders morgen bei dem Morgengebet. Wenn wir werden rezitieren aus den Büchern die Psalmen und mit vielen Melodien und Gesang werden die Männer beim Gottesdienst binden, zusammenbinden diese Sträuße, diese, diese Bund und sie werden da sogar in bestimmten Zitaten sogar das Wackeln und Schütteln und das sollte uns wieder auch mit dem, mit dem Laubhüte fest. Diese intensiv mit dem Thema Natur, Landwirtschaft und als Ehrendankfest, besonders weil dieser Feiertag ist das letzte Feiertag, bevor der Winter anfängt. Tatsache, manche sehen das als vier sogar vier Körperteile, das ist der Wirbelsäule. Auf einer Seite wäre rein die Hadassim, die Myrten. Auf die andere Seite die zwei Bachweiden, die Haravah genannt auf Hebräisch. es gibt eine sehr strenge religiöse jüdische Vorschriften. Also zum Beispiel allein nehme ich als Beispiel, das muss unbedingt, dass auf jedes drei, drei Blättern wachsen, auf jede Schicht, da wird unbedingt drei Blättern, die raufklettern. Der Lulav, der Palm,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 Himmelsrichtungen und so weiter, mit dem Wunsch und das Gebete Gottes, dass wir uns eine gesegnete und eine äh, fruchtbare, also genug Wasser für das kommende Winter bekommen.